Das eh Traum, denn Geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr oh, Alles, jetzt was wichtig ist Was du erkennst, sei gekommen Ist ja Ralf Nach dem Mann, und Du bist bereit Über dich bald ist es Soweit Wir werden bei dir sein Junge, weißt du das gerade, du Arsch? Ralf, nach, Ralf, nach. Ralf, nach. Ralf, nach. just let me get this erst destroy i can't a dich, bald ist es soweit. Bäh, ja. Geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr. Hör an dich, bald ist es soweit. Bald, bald, bald. Lass Na, dir mal, du bist bereit. Hör an dich, bald ist es soweit. So Wir werden bei dir sein.